Im ersten Schritt gilt es nun zu klären, was man unter einem Konzern versteht. Im Vergleich zu Kartellen sind Konzerne eine wesentlich engere Form des Zusammenschlusses von Unternehmen. Hier werden rechtlich selbstständig Unternehmen und eine, unter eine einheitliche Leitung wirtschaftlich zusammengefasst. Die Konzernbildung erfolgt meist über kapitalmäßige Beteiligungen. Besitzt ein Unternehmen die Aktienmehrheit eines anderen, so kann es damit einen entscheidenden Einfluss über das andere Unternehmen ausüben. Unternehmen, welche andere beherrschen, werden als Muttergesellschaften und die Abhängigen als Tochtergesellschaften bezeichnet. Häufig steht an der Spitze eines Konzerns eine Dachgesellschaft, eine sogenannte Holdinggesellschaft die alle Konzernunternehmungen kapitalmäßig beherrscht. Die Holdinggesellschaft selbst produziert nicht, vielmehr ist sie eine reine Verwaltungs- und Finanzierungsgesellschaft. Von Schwesternunternehmen spricht man, wenn Unternehmen gegenseitig maßgeblich an ihrem Kapital beteiligt sind. Schwestergesellschaften bleiben rechtlich selbstständig, ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit wird jedoch dadurch eingeschränkt, dass jede Unternehmung durch ihre Kapitalbeteiligung auf den jeweils anderen Einfluss ausüben kann. Vorteile, die sich durch die Bildung von Konzernen für die beteiligten Unternehmen ergeben, sind unter anderem die Möglichkeit, Kostenersparnis in der Produktion zu erzielen durch höhere Einkaufsvolumina günstigere Einkaufspreise zu erzielen, eine höhere Flexibilität hinsichtlich der Preisgestaltung gegenüber Kunden zu erzielen, sowie eine bessere Finanzierungsbasis für umfangreiche Forschungs- und Entwicklungsprojekte sowie eine stärkere Position im internationalen Wettbewerb zu erreichen. Den Vorteilen steht jedoch auch eine Reihe von Gefahren gegenüber. Beispiele für solche Gefahren, die durch die Bildung von Konzernen entstehen, sind Erstens Durch die Konzernbildung entstehen marktbeherrschende Unternehmen oder Monopole, die den Wettbewerb ausschalten. Zweitens Aufgrund des fehlenden Wettbewerbs und einer unwirtschaftlichen Produktionsweise kommt es zu überhöhten Preisen, die Nachteile für die Kunden bringen. Drittens Fehlentscheidungen solcher Konzerne können die gesamte Wirtschaft beeinträchtigen. Je nach Art der Konzert und Konzernunternehmung unterscheidet man folgende Konzernarten. Erstens horizontale Konzerne, bei denen eine Verbindung von Unternehmen vorliegt, die sich auf der gleichen Produktionsstufe befinden, zum Beispiel zwei Sägewerke. Zweitens vertikale Konzerne, bei denen die Unternehmen vorgelagerter oder nachgelagerter Produktionsstufen sich zusammenschließen, zum Beispiel ein Sägewerk, eine Möbelfabrik und ein Möbelhersteller. Merke, Horizontale und vertikale Konzerne sollen insbesondere der Erzielung von Kostenvorteilen, der Ausschöpfung von Rationalisierungsmöglichkeiten sowie der Sicherung von Absatz- und Beschaffungsmöglichkeiten dienen. Drittens anorganische Konzerne, bei denen sich Unternehmen aus völlig unterschiedlichen Wirtschaftszweigen zusammenschließen. Zum Beispiel ein Sägewerk, ein Steinbruch und eine Imkerei. Merke: anorganische Konzerne dienen insbesondere der Risikostreuung. In diesem Lehrvideo wurde Ihnen der Themenbereich Unternehmensverbindungen in Form von Konzernen nähergebracht. Im YouTube-Kanal der Firma LBV Tratt finden Sie noch weitere interessante Lehrvideos zu diesem und zu anderen Themen.